In den Eisbergen hier in Kirby's Dreamland 3 geht es weiter und gut, dass wir direkt eine Feuerability mitgenommen haben, denn das wird uns hier schön aufheizen. Letzte Folge hatten wir generell die Berge gesehen. Auch ein teilweise Vulkan tatsächlich. Aua, Aua, au, danke Spiel. Dass ich mich nicht bewegen durfte. Und hier sehen wir jetzt einen kristallisierten. Oder eher einfach nur einen Berg, der aus Eis besteht. Wortwörtlich, nur aus Eis. Interessant. Und schau mal, wie wir hier bekommen. Achso, wahrscheinlich wäre das dritte jetzt Nago gewesen. Den hatten wir aber schon. Und ich glaube, ich werde mich für den Vogel entscheiden, für Q, Weil wir den auch schon ein bisschen länger jetzt nicht mehr hatten. Außerdem seine feuer ist... Ah, das war der Dash. Ah, das war der Dash. Okay, ich, ich probier's mal aus. Weil er ist so ein bisschen mehr der Odd-One-Out hier auf, von den dreien und deshalb... Ich probiere ihn auf jeden Fall mal aus. Vielleicht wird er hilfreich sein. Uh, das war jetzt nicht hilfreich. Müssen wir aufpassen, wohin wir dashen. Wir wollen ja nicht in den Abgrund. Also früh genug abbrechen, damit uns nichts Böses passiert, obwohl wir jetzt auch schon fast down sind, ne? Okay, ich, ähm... Ich mochte dich sowieso nie keinen. Äh, cool. Äh, was auch immer, Ja. <lacht> ich wollte dich sowieso nie haben. Ich nehme einfach den Pitch können wir nämlich unser feuer so schießen obwohl jetzt hab ich habe kein feuer mehr ach so wir kriegen jetzt die ice ability oh ja, mein feuer ist jetzt weg ähm, was waren noch mal die abilities mit eis von den beiden aber oh, das ist neu wir schießen so drei kristalle oder ist das neu ich kann mich zumindest nicht dran erinnern selbst wenn es nicht neu ist ich kann mich nicht dran erinnern also es ist, es ist halb neu <lacht> Was auch immer. Die wird hier auf jeden Fall sehr effektiv sein, die Mobility bei den ganzen Fluggegnern. Die wir mit unserem schönen Spray-Attack, sodass wir einige von denen treffen können. Und mitnehmen und noch einen one up dark kassieren So Cooper. Koopa-Panzer. Zack, zack, zack, blibb. Nee, leider nicht in diesem Spiel. Aber wäre trotzdem cool, wenn das gehen würde. Und jetzt kommen wir in eine Höhle. Oder zumindest dringen wir jetzt in den Werk hinein. Wow. Und jetzt schwimmen wir. Unter Wasser können wir es auch einsetzen, nur leider sehr schwach und kaum in Range. Plus, unter Wasser sind wir sau langsam. Aber ich meine, okay, was erwarte ich? Ich bin mit einem, mit einer Eule unter Wasser und ist es ist ein Scrolling? Verdammt, was, was mache ich hier? Das ist überhaupt nicht gut unter Wasser. Hoch da, hoch da, hoch da. Ich muss hier wegfliegen. Wir dürfen den Bildrand nicht berühren. Zumindest nicht auf allen Seiten, die nicht rechts heißen. Sonst haben wir große Probleme und äh, gehen down. Was wir sowieso gerade tun, übrigens. Also, ob das so einen großes so das macht, weiß ich nicht. Ich drücke also schnell, ich kann. Hallo? Hallo? Es geht nicht. Ja, also. Ich glaube, Q nehme ich nicht mehr. Wir machen nur Probleme. Ehrlich jetzt, ich muss alles neu machen. Oh, ihr wisst gleich. Hier ist die Maxi-Tomate. Mal gucken, ob wir jetzt kommen. Ja, jetzt können wir einfach kaputt schlagen mit unserem Kopf. Und da haben wir sie. Als ob das nicht funktioniert hat. Und wir können mit einem Gegner im Mund unter Wasser rumlatschen. Aus, ohne, dass er sofort weggespuckt wird. Interessant. Okay, jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass ich hier auch wirklich drüber komme. Verdammt, diese Kappers nerven richtig. Diese blöden Kappas. Oh, ist ein Stein, aber den können wir leider nicht aufsaugen für die Stabilität. das ist ein bisschen zu groß. Ja, das sage ich bei Kirby. Aber ist wirklich so, den können wir leider wirklich nicht benutzen. Naja, was soll's. Boing. Ich verstehe es wirklich nicht, manchmal darf man auf Gegner springen, das macht Damage, manchmal nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo da der Unterschied ist bei manchen Gegnern. Was soll's? Was soll's? Hier geht aus der Boden kaputt, ist da oben noch irgendwas? Ne, hier ist nichts. Obwohl, da hinten sind Spikes. Aha. Interessant. Oh, ich kann die so wackeln lassen. Interessant. Äh, ja, gut. Das Leben, das bisschen da. Das ist mir da zu wenig. Zeit ist Geld. Sagt man doch. Und ich muss weiterziehen. Also, lass mich hier durch. Boing, boing. War irgendwo Sterne Sound. Achso, das, das ist sein Sound, wenn der angreift. Das ist der Sound von dem. Aber hört sich an, wenn da so ein Stern rumfliegt. Hörst du hier unten was? Ja, tatsächlich. Ein Partner? Aber sowas vor. Ist da unten Boden? Nein. Kamera geht nicht nach unten. <lacht> Haben wir das schon mal gesehen? Das ist einfach wie die steine Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Rick, ich rette dich! Ah ja, genau, er hat den Schneemann. Okay, aber ich möchte äh, keinen, äh, ja, keinen nehmen, weil ich das hier finde ich lustig, diese eingefrorene Ability. Das ist lustig. Die sehen wir noch, haben wir noch nicht gesehen. Bonk. Aber leider muss ich warten, bis er da wieder rausgeht. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach, wann ich will, da wieder rausgehen. Das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten ist es ziemlich cool und ich werde hier getroffen, weil ich nicht gedasht bin. Mist. Oh, Minigame mit... Ah, verdammt, wie hieß der? Ich kenne den noch aus dem Anime, der war richtig cool im Anime. Was? Ich, hab, ich hab's Minigame nicht verstanden. Okay, darauf wäre ich nicht gekommen. Man muss auf die Sounds achten. Der letzte. Okay. Der. Okay, einer noch. Okay, ist das immer der gleiche Sound? Das war es nämlich. Das war jetzt viel einfacher als erwartet, weil es immer der gleiche Sound war. Aber egal, was ich sagen wollte, den fand ich immer richtig lustig im Anime. Habt ihr den Anime eigentlich gesehen von Kirby? Right back at ya. Kirby, Kirby, Kirby. Dun, dun, dun. Ich weiß den Text nicht, aber.. Das war ein cooler Anime. Den, den mochte ich sogar. Die meisten animated äh, videogame character serien zum Beispiel von die Super Mario Show oder halt Donkey Kong die sind ja eigentlich eher Trash oder halt auch von Link da gab es ja auch was von Link für ein paar Folgen die sind ja eigentlich eher Trash aber die von Kirby dieses animierte das war das war echt gut fand ich das habe ich gerne geschaut tatsächlich aber ich werde wahrscheinlich irgendwann in einem anderen Spiel nochmal über den ganzen Kirby Anime reden weil der kam mal ein bisschen später raus als dieses Spiel hier ich weiß nicht genau wann aber ich glaube so ungefähr zu Game Boy Advance Zeiten, wenn ich nicht lüge. So GameCube, Game Advance meine ich. Vielleicht lüge ich auch, aber ich, ich weiß gar nicht. Ja, keine Ahnung, was? Wie findet ihr den Anime? Ich finde cool. ihn gut. Wir finden echt super. Und ich finde, die könnten den auch noch mal zurückbringen, meiner Meinung nach. Und mit zurückbringen meine ich nicht, dass man sich den irgendwie neu anschauen kann, weil es gab auf dem 3DS früher den Anime Channel, da habe ich das geguckt, sondern so. Sowas ähnliches könnte man wieder versuchen mit Kirby-Lore, weil ich mochte die Charakter dort. Ich fand das interessant, dass alle Gegner dort, naja, einfach Dorfs-People waren, die einfach da im Dorf gelebt haben und die waren einfach alle nett. Hatten grundsätzlich nichts gegen Kirby. Gegenteil, die haben sogar versucht, ihm zu helfen. Irgendwas mit Kowalski oder so hieß der Typ, keine Ahnung, wie er hieß. Ich, ich habe irgendwas gesagt. Ich nenne jetzt Kowalski, ich weiß nicht. Bomberoption. Alright. Ich hole mir hier ein bisschen was zu trinken. Glück, Glück. Kein kann nichts davon abkriegen, weil... sein Mund ist schon voll. Er nimmt den Mund zu voll und wir kommen langsam immer näher. Und was ist das denn eigentlich hier? Das ist aus wie so eine Mickey-Maus-Tür. Weiß nicht, was das ist. Aber wir haben voll die krasse Musik. Und warum ist dahinter da hinter uns so hyperrealistisch aus? Sieht aus, als hätte man einfach ein echtes Bild genommen, von dem Himmel. Oh, aufpassen! Aufpassen, aufpassen, aufpassen, NEIN! Ich hab aufpassen gesagt. Aber ja, sieht aus, als wäre der Hintergrund einfach so ein echtes Bild von dem Himmel und dann einfach nur... Ähm... Pixelated, nachgepixelt oder so. Ich haben die das ja wirklich so gemacht, das könnt' ich mir vorstellen. Wäre auf jeden Fall lustig. Duder im übrigen, das sind ja die ganzen Kirby-Spiele, die ich gespielt habe, bisher sind ja eher so altere, ältere Spiele. Und viele von dem auch noch sehr coole Secrets und Fakten. Vielleicht interessiert euch ja für so ein Secret- und Fakten-Video über dieses Spiel oder allgemein über die Kirby-Spiele, die ich gespielt habe. Oder auch so ein paar Tricks, Glitches, sowas. Das wäre auch eine Idee. Weil das Spiel ist ja jetzt bald vorbei und müssen wir leider Bye bye sagen. Aber das Spiel bleibt auf jeden Fall in meinem Herzen gespeichert. Und darum hoffentlich auch. Ist doch ein schönes Spiel. Meiner Meinung nach. Das ist echt schwer hier durchzukommen ohne Treffer. Du muss ja richtig viel Geduld haben für. Und die habe ich in dem Let's nicht. Also weiter geht's. Wow. Äh. Okay. Wow. Boah, knapp. Einmal nur treffen lassen. Das ist okay. Uh, was wird das hier? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Okay, okay, ich, ich höre euch auf. Es ist, tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, das tut mir aber nicht leid. Was soll der Mist? Ja, komm. Du darfst ein bisschen durchfahren. Vorfahrt, rechts, vor links. Jetzt will ich durch. standen Und hier auch. Boah, geiles Level design Alle zwei Meter ist das gleiche. Oh. Na, naja, bis auf der. Bis auf der. Und der macht wahrscheinlich... Ja, die machen alle... nom Oh, der trifft mich sogar. Ich muss ja springen. Oder nicht? Muss ich da warten? Okay, dann wa warte ich da... Ja, einfach hochspringen. Verdammt, ich habe meine Ability verloren. Ich wollte die wollte ich eigentlich nochmal holen, aber. Das hat mich jetzt nur wieder. Ein Leben gekostet. Verdammt! Ich weiß wirklich nicht, ob ich das noch. Oh. Ich brauche die Feuer-Ability. Oh. Okay. Zumindest weiß ich, es, was zu tun ist. Oh, hier ist sie doch! Ach, warte. Ach so. Ich dachte hier. Ich muss vom, das ganze Level lang die feu mitnehmen und dann geht es da durch zu, einem, zu einer Quest oder so, aber... Nee, man kriegt hier die feu und dann geht es hier weiter, okay. Bam, bam, bam, bam. So, nochmal von oben. Bam, bam, bam, bam. bam, bam, bam, bam, bam. Kurz warten, was ist hier eigentlich? Okay, ist nur Deko, glaube ich. Ah! <lacht> Alles frei machen! Wie so ein Bohrer der dich um 3 Uhr morgens nochmal weg weil irgendwer meinte es war eine gute Zeit jetzt noch mal zu bohren und dann noch so häufig So, bitte sag mir, ich muss nicht oben lang, sondern unten lang Ah, sieht schon mal nicht schlecht aus unten lang zu gehen Da kriege ich auf jeden Fall ein bisschen was zu trinken und ich kann ein bisschen die Kamera schwenken, wenn ich nach äh, links halte Aber hier wieder hoch zu kommen, seht ihr Das ist echt nicht einfach Okay, fliegen ist das. Ist die, die Lösung. Aha. Oh, verdammt. Da unten. Wie komme ich da unten hin? Wahrscheinlich ist da die Quest. Da brauche ich irgendein Adi Animal Buddy für. Ah, oh, welchen? Ah, das klar. Ja gut, das habe ich jetzt leider. Was, warte, was? Hätte ich dann einen bekommen? Warte, bekomme ich hier einen? Hä? Was ist denn für ein Ding? Was? Äh, äh Boss? Ich hab keine Ahnung was abgeht! Geht das nicht? Ne, es geht nicht. Hm? Was muss ich denn machen? Hä? Keine Ahnung. Ich, äh... Was? Auf ihn drauf springen? Wie? ich dir unbedingt die Feuerblitze Ich habe die aber nicht mehr. Hätte auch nicht funktioniert. Was muss ich denn machen? Ich meine, ich mache ihm mal keinen Damage. Und was mache ich also falsch? Hm? Hä, jetzt, jetzt durfte ich ihm Damage machen? Komisch. Ah, während der Dash kann ich ihm vielleicht Damage machen. Ah. Ja, das ist es. Immer nur, wenn er auf mich zurennt. Okay. Alles klar. Alright, alright. Oh, wow. Oh, wow. Das war ein ziemlich langes Level, hab ich das Gefühl. Und hier fliege ich jetzt einfach drüber, weil... Diesen Knochen kann man nicht trauen. Die fliegen immer, wie man sie nicht will. Oh Gott. Einfach nur rennen! Einfach rennen! Aua! Einfach rennen! Einfach rennen! Verschwinde! Ich möchte einfach nur raus. Ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Ihr seid grausig, Mann. Ich will hier weg. Oh mein Gott, zu so viele Gegner. Nein, das ist nicht gut. Aua, das hat mir getan. Bam! Ich soll jetzt einfach weg, wenn sie in meinem Weg stehen. Was sagt ihr dazu? Weg mit euch! Und ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Muss ich mal gucken, welchen Animal, weil ich ja mitnehmen muss für diese. Was bist du? Ein Banane, ein Vogel. Bananenvogel. Nee, wir sind nicht bei Donkey Kong. Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung und das wollte ich gar nicht. Naja, egal was soll's, das ist dann nur so. Blöd. Ich wollte hier unbedingt so schnell wie möglich raus, aber. Hier wo die ganzen gespamten Drachenbabys sind, hier sind zwei Türen und ich glaube, wir müssen in die linke Tür. Hier kriegen wir die Anime Buddies und wir brauchen einmal den Vogel, ja, nur mit ihnen können wir das machen. Macht also nicht das, was ich hier gerade gemacht habe. Hier bei der Stelle, wo ich ganz schnell weg wollte, bei den ganzen krank und unnötig platzierten Drachenbabys kann man die Eisblöcke hier links und rechts kaputt machen für zwei Türen. Und wir wollen in die linke Tür. Denn dort finden wir Q und nur mit ihm kommt man da dran. Und das zeige ich jetzt auch wie. Kann ich bitte durch die Tür spielen? Danke. <lacht> so, aber für die, die es interessiert, hier in der Tür findet ihr Rick. Nicht, kein. Ich dachte kein. Nee, es ist Rick. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen durchmanövrieren, am besten nichts verlieren, hat sich gereimt, war aber nicht, äh, verdammt, nicht, äh, intentional. Und ja, ich hätte es einfach mal tun müssen, aber was auch immer. Ja, passt auf jeden Fall hier am besten auf, wie ihr durchkommt, ich versuch's mal. Und sobald ihr dann hier wieder seid, glaube ich, ist euch allen bewusst, was hier zu tun ist. Kürzen hier ein bisschen ab. Pff mit der Ability, auch nur mit dieser Ability kommen wir jetzt an diese mysteriöse Tür, wo wir vorhin nicht reinkamen, genau die meinte ich, und dort werdet ihr schnell bemerken, dass wir einmal kurz abwarten müssen, am besten fliegen wir direkt runter, damit wir nicht so schnell warten müssen, Lang lange machen müssen, schnell warten, genau, äh, da jetzt nicht reingehen, mach nicht den Fehler, den ich wahrscheinlich machen würde, sondern wir wollen einen Heißluftballon erschaffen. Hier durchbrechen. So, das ist ein bisschen verwirrend, aber. Ist nicht. Nicht kompliziert. Wir nehmen jetzt einfach wieder den Vogel. Gehen jetzt wieder hier durch. Den lässt ihr einfach in Ruhe. Der ist. Ähm, den brauchen wir nicht, auf jeden Fall. Also Rick und den Vogel, den brauchen wir beide nicht. Also Pitch. So, jetzt nehmen wir sie wieder. Machen wir den Heißluftballon. Und dann gehen wir mit ihr hier rein und dann fliegen das einsammeln und nun einfach nur noch das Level beenden, indem wir hier halt den Boss besiegt. Ähm ja, das ist glaube ich nicht so einfach mit einem Animal Buddy. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das anstellen soll. Ich äh ich probiere es einfach mal aus. Sehr gute Taktik, einfach Dashen, während er dasht. So, dann ist der down. Und das Level ist, meine ich, jetzt zu Ende. Wir können auch einfach hier ein bisschen rumklettern. Mit Chuchu ist das hier ziemlich, ziemlich easy alles. Und jetzt gibt es eigentlich... Aua! Außer überleben. Was ich nicht übrigens müsst, aber... Besser wäre, nichts weiter zu tun. Und... Das war eine schneggel Schnecke. Das war mal eine Nacktsneggel und jetzt hat es ein Haus. Und ist uns sehr dankbar. Wunderbar. Ich wäre euch auch sehr dankbar, wenn ihr unten mal den Like-Knopf drücken könntet. Immer dran denken, genug zu trinken, sehr Held wirdet. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann die die, die antreffen. Maybe. Wahrscheinlich schon. Na oh komm. Cool.